Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und ähm, heute würden wir Ihnen gerne einmal die fünf äh, wesentlichen Vorteile der TradeStation Securities Plattform ähm, vom us Broker TradeStation Securities ähm, ja, darstellen, zeigen. Ich glaube, einige von Ihnen kennen wahrscheinlich schon die Plattform selbst und ähm, hier haben wir jetzt mal fünf verschiedene Dinge ausgesucht. Ich würde mal direkt mit dem ersten ähm, starten. Um nicht zu verwechseln, das ist hier die TradeStation 10.0, wirklich direkt von TradeStation Securities in den USA, also hat nichts zu tun mit TradeStation Global und eins der wesentlichen Vorteile, die ich sehr häufig benutze hier, das ist das Chart Trading, das heißt, Sie haben hier wirklich die Möglichkeit, relativ einfach im Chart Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Wir gehen vielleicht mal auf einen anderen Wert. Wir gehen mal auf Beyond Meat mit dem Symbol BYND und ähm, kaufen das mal direkt mit einer Market Order. Vielleicht keine 500 Stück. Jetzt haben wir 100 Stück. Und ähm, jetzt können wir hier ganz einfach hergehen, sagen, wir wollen das Ganze in irgendeiner Weise absichern mit einer Limit mit nur Stop Order scrollen wir mal ein bisschen raus. Jetzt machen wir doch ein bisschen zu langsam. wir das gleiche nochmal. Machen wir vielleicht eine ganz einfache ähm, Order, die wir hier gleich wieder verschieben können. Gehen wir einmal her und äh, platzieren unsere jetzt schon ausgeführt. Order filled. So, jetzt haben wir nochmal Long eingestiegen. Ich platziere jetzt nochmal die entsprechende ähm, OCO oder. Das können wir nicht sehen, hier mit einem einfachen Klick. Die Limit und die Market oder einfach verschieben. Das heißt, im Prinzip durch die Tools, die Sie auf der rechten Seite sehen, können Sie auch einen Trading-Stop setzen, direkt Gewinn mitnehmen. Oder wenn wir jetzt merken, okay, das Ganze geht doch nicht in unsere Richtung, kann ich sofort die Richtung ändern, indem ich die Position schließe und in eine Short-Position wechsle, also das Chart-Trading-Tool, finde ich wirklich sehr gut gelöst hier, aber Charting an sich ist, glaube ich, eine Sache, die insgesamt einen Riesenvorteil darstellt. Wenn wir sehen, wie viele Indikatoren hier standardmäßig mit integrierbar sind, ist das, glaube ich, schon eins der Plattform, die hier die meisten Möglichkeiten darstellt. Wir haben da auch wirklich dann die Möglichkeit, das Ganze noch anzupassen an unsere Voraussetzungen. Das würde sagen, wir nehmen vielleicht einen 50er Moving Average. Wir passen das auch noch ein bisschen von der Farbe an. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze hier recht einfach mit ähm, anzupassen also charting äh, als solches mit dem chart trading mit den ganzen indikatoren die möglich sind wirklich ein riesenvorteil das nächste ist äh, das wirklich vollautomatisierte handeln der ist hier in der tradestation securities auf den märkten die jetzt handelbar sind ähm, ja durchführbar wir können hier auch genauso rechte maustaste über ad strategy reingehen Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. nehmen hier, weil wir gerade dabei waren, auch nochmal Moving Average als Einstiegssignal. Und dann haben wir, oder bräuchten wir natürlich noch zwei, drei äh, Ausstiegstools. Nehmen wir den Stop-Loss. Dann haben wir zumindest mal eine Strategie jetzt eingefügt, die ins Stop-Loss- und profit tage ein einstiegsszenario hiermit mit darstellt, mit dem wir dann auch dementsprechend arbeiten können. So, und das geht nicht nur zum Backtest, Sie können hier wirklich sagen, vollautomatisch müssen das alles ähm, dementsprechend einstellen. Ähm, ganz wichtig, man kann natürlich hier auch dementsprechende Optimierungen fahren, äh, Backtests fahren, über einen sehr langen Zeithorizont. Also es ist nicht nur ähm, das, Chart, das Charting an, an sich, sondern auch die Strategien und die Daten natürlich. Sie mhm. haben hier ähm, auf ein halbes Jahr Tickdaten, die Sie abrufen können als Historie im Minutenbereich können wir mehrere Jahre zurückgehen. Also sind wirklich hier von den Daten auch alles sehr sauber aufgearbeitet, was natürlich für eine automatisierte Strategie maßgeblich oder Grundvoraussetzung ist. Von daher kann man eigentlich sagen, Charting mit Strategien und mit den Daten, die hier zur Verfügung gestellt werden, leider natürlich nur für die US-Aktien oder halt für die Future-Märkte, die sie handeln können, sowie auch bei Aktien natürlich auch, dementsprechend die Aktienoptionen äh, für zumindest alle US-Titel. Also, das sind die ersten zwei wirklich äh, großen Vorteile, die sich immer wieder hier darstellen, wenn man äh, mit der Plattform arbeitet. Es ist auch sehr userfreundlich. Und äh, ja ein weiteres Tool, was ich auch hier sehr, sehr häufig nur nutze, ist der Scan. Wir gehen mal kurz in die Apps rein, dann sehen wir, oder werden wir gleich sehen, dass wir hier eine Funktion eines Scans haben, wo wir eins einfach hergehen können sagen, der Preis soll irgendwo zwischen ähm, 5 und 100 Dollar liegen, als Beispiel. Ich kann sagen, RSI soll über 85 liegen. kann natürlich auch noch weitere ähm, Dinge hier mit reinfügen, also nicht nur Indikatoren alle äh, Basic-Informationen wie Dividenden oder andere Dinge können auch mit eingefügt werden und Sie können das hier auf allen amerikanischen Aktien durchführen lassen. Das sind ungefähr um die 8.000 Stück. Wir machen das vielleicht mal. Ich füge noch kurz das Volumen mit ein. Sage, die Aktie soll mindestens ein Volumen von 2 Millionen haben. Da sehen wir jetzt äh, oben diese 9.000 Aktien, die gescannt wurden. Wir haben jetzt insgesamt 100 ähm, Aktien, die den Volumen- und Preismaßstäben äh, äh, genügen. Und jetzt schaut er unter diesen 100 Werten noch einmal ganz genau rein und prüft, welche jetzt einen RSI über 85 haben, die jetzt sehr stark überverkauft sind. Das werden heute wahrscheinlich nicht allzu viel sein, äh, wenn man die Märkte der letzten Tage sich anschaut. aber das war jetzt nur mal ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie Power oder wie mächtig dieses Tool des Scans ist und was man damit alles machen kann. Also da gibt es mehrere Millionen Kombinationen möglich, Kombinationsmöglichkeiten für verschiedenste Scans und das hilft Ihnen sicherlich auch hier einfach mal einen Einstieg zu finden und dann auch die richtigen Werte für Ihre Strategie vorzuselektieren. Es sind jetzt noch zwei, es ist aber interessant, dass wir immer noch zwei Titel haben, die diesen Kriterien genügen. Hier sehen Sie auch die Symbole. Ich kann die jetzt rein theoretisch direkt anklicken und dementsprechend dann ähm, die im Chart mir weiter oder detaillierter anschauen. Das war jetzt BLMN. Können Sie natürlich auch direkt verlinken. Das geht ähm, hier in der Form ganz genauso. Da sehen wir, dieser Wert, Bloomin Brands, läuft komplett konträr zu dem, was wir jetzt aktuell im gesamten markt sehen also das auf jeden fall äh, ein wichtiges merkmal sehr interessant zum aktuellen zeitpunkt und ich glaube auch hier äh, gibt es noch einiges mehr was wir hier mit berücksichtigen sollten oder erwähnen sollten, wie der Radarscreen, ähm, der Ihnen die Möglichkeit gibt, bis zu 1000 Werte ähm, parallel zu scannen. Funktioniert eigentlich wie ein Excel-Tool. Ich kann hier das direkt sortieren, nach den größten Gewinnern verlieren heute. Ich kann mir aber auch hier ähm, beliebige Indikatoren reinladen, ähm, um, wo wir jetzt zum Beispiel den RSI als äh, eines dieser Tools gerade eben hatten. Und jetzt einfach mal anschauen. Welcher Wert ist denn jetzt am stärksten ähm, nicht überkauft, überverkauft? Da haben wir jetzt hier bei unseren Country-ETFs gar keine direkt mit enthalten. Die halten sich alle noch relativ ähm, im Rahmen. Gut, heute ist es der Ölpreis ähm, etwas stärker, sowie der Erdgaspreis, das sehen wir an den ETFs die etwas stärker ähm, unter Bedrängnis geraten sind. Aber das macht es natürlich einfach, dass Sie hier bis zu 1000 Werte parallel im Radarscreen real-time scannen können. Mit einem Klick natürlich auch hier das Ganze direkt im Chart sehen. Das heißt, egal auf welchen Wert ich hier gehe, es wird direkt in meinem Chartfenster geladen mit allen anderen Tools, die Sie hier zusätzlich noch benutzen. Also das ist wirklich schon ein sehr großer Mehrwert, den man hier hat. Und da sind wir jetzt ähm, im Prinzip schon beim äh, vierten Merkmal, also wir hatten den Chart, das Charting an, an sich, den vollautomatisierten Handel, wir hatten ähm, die, den Radarscreen und den Scan und für alle, die im Optionsbereich äh, tätig sind, ist die Option Station Pro, glaube ich, auch wirklich ein, ein Tool, was von der Aufarbeitung, von der optischen Aufarbeitung, äh, ja, ich würde nicht sagen, seinesgleichen sucht, das wäre vielleicht etwas zu hoch ähm, gehangen, aber es äh, ist auf jeden Fall ein wirklich anspruchsvolles äh, Tool, was den Optionshandel äh, deutlich erleichtert und hier haben Sie auch die Möglichkeit, natürlich direkt vorgefertigte äh, Strategien auszuwählen. Wir können mal als Beispiel auf einen Iron Condor gehen, wo es einfach eine etwas komplexere äh, Position ist. Ich kann jetzt sagen Analyze äh, Sell Iron Condor und er zeigt mir ganz genau dieses dieses Konstrukt an, wo ich Gewinn habe, wie sich der Gewinn entwickelt. Die blaue Linie zeigt das Ganze an, wie es zum Ablauftermin ist. Die gelbe äh, zum ja, heutigen Tag. Jetzt muss ich schauen, was habe ich hier? 18. September. Genau, da sieht man halt, äh, sollte der Preis hier in diesem Bereich zwischen 336 und 340 äh, äh, liegen. Da haben wir eigentlich unser größtes Gewinnpotenzial. Und so kann man natürlich auch hier Dinge dann noch adjustieren, um dann direkt mal den Blick auf die Entwicklung des chancen risikoprofil zu sehen. Und das finde ich wirklich ein sehr, sehr, sehr interessantes Tool, weil bei vielen Kombinationen brauchen Sie genau diese Ansicht, um ungefähr eine Entwicklung zu sehen, wie sich das chance risiko technisch darstellt. Und für den Optionshandel ist die Lösung der Option Station Pro wirklich eine Besten Möglichkeiten, die es hier für den Optionshandel mitgibt. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben Charting, radar Screen Scan, vollautomatisierter Handel auf Aktien, US-Aktien und Futures, sowie die Option Station Pro für den Optionshandel und damit haben wir wirklich hier einiges an Funktionalitäten, die, die Sie wirklich hier weiterbringen im S-Markt oder zumindest jetzt im Future Handel. Und sollten Sie noch weitere Videos oder wollen Sie noch weitere Videos in der Zukunft sehen, dann subscriben Sie bitte zu unserem Channel. Wir würden uns freuen, Sie auch bei den nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen für Kontoeröffnungen, für die TradeStation Securities Variante. Nicht zu wechseln nochmal mit TradeStation Global. Können Sie auch direkt unten den Link nutzen oder uns auf unserer Webseite direkt kontaktieren. Wir würden uns freuen, Sie hiermit zu unterstützen und zumindest an den jeweiligen Mitarbeiter in den USA weiterleiten zu können. In dem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.